Eine der letzten Spielereien 2022 ist angebrochen, sag mal angebrochen, Nadja. Aufgebrochen. Auf Aufgebrochen. Wer richtet uns unsere Firma Weihnachtsfeier? Wir spielen auf einer Weihnachtsfeier in der Steiermark. Mit Essen hauptsache viel nicht gut, aber teuer. Es ist wunderschön da. Und ich halte die Blumen des Dankes in der Hand. Danke für die Treue der Zuseher auf YouTube. Überhaupt und besonders Nadia's Cello. Ach, Sind vor Hunger schon ganz yellow. Von den vielen Weihnachtsfeiern habe ich schon Sodbrennen. Von Hamburg über Moskau bis ganz Bayern. Überall gibt es Firmen Weihnachtsfeier. Danke für die Weihnachtsfeiern. Alle Firmen haben jetzt Firmen Weihnachtsmäuse. Essen. Wurscht, ob sie reiche sind oder haben Mäuse. wissen extrem drin, gerne. Unsere Firma bräuchte halt einen Freibilliger. Ah. Der uns sponsern und oder schierend. Everybody and I will pay. It, sofort. Wird das nichts mit der Firmen Weihnachtsfeier 2063 oder heuer. Danke, dass ihr uns so treu, treu, treu geblieben seid. Vielleicht wenigstens ein Feiermänner-Weihnachts-Weihnachts-Weihnachts- wie geht das jetzt weiter? Vielleicht wenigstens ein feiermänner advent Feier weihnachts Thank you people everywhere I am from here. Dafür schreiben wir auch gleich ein Firmenweihnachtsadvent Weihnachtsadvent Wir sagen danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sagen danke, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Danke, dass es nächstes Jahr wieder so danken wird wie dieses Jahr. Es war fast wie ein Erdbankfest. die wir dann 19 -19 Tänze wiederum sehr Haben wir schon Danke gesagt? Wir sagen danke, wir sagen auch Danke. Wir bedanken uns. Uh. Lieber Manuel, von dem feierlichen Lied schenk ich ich, dir die Noten. Ich glaube, wir haben noch nicht Danke gesagt. Wir wollen uns bedanken. Danke, oder? Das, das ist ja Dreck. <lacht> Dann kannst du es mit jedem spielen mit Johnny Cash und auch dem Postboten. Nein. Danke für die Treue der Zuseher auf Facebook. Danke für die schönen Auftritte, die wir gespielt haben. Danke für die Treue beim Zuschauen. Jetzt ist das Licht.